Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Lasst euch nicht von dieser fröhlichen Musik täuschen. Hier ist es eisig kalt und das ist kein Spaß. Immer bereit sein, wenn die Pflicht ruft. Jede Herausforderung annehmen. Das ist die richtige Haltung für einen Trainer. Ja, das stimmt. Nur nach 15 Trainer Nummer 2. Saskia. Keiner. Ja, keiner kalt hier, das ganze Gebiet. Ein Entoron. Ein Enteron, ein Wasser-Pokémon in einem Schneegebiet. Sieht man auch nicht alle Tage. Weil das ganze Wasser müsste ja eigentlich eingefroren sein. Enteron müsste ja eigentlich krumpel zittern. Es steht ja aber so, aber, als wäre es irgendwie voll warm. Ich weiß nicht, ob Schnurgas ein dolles Fell hat, dass es sich gut einkuscheln kann, aber könnte sein. Ich hoffe, das war kein Fehler, jetzt anzugreifen. Ich hoffe... Ja, nice. nice. Das war kein Fehler. Wir haben äh, einen Grund hier zu seinem Schneegebiet. Und zwar sollen wir nach oben zur, zum See der Stärke. Oh, Kreuzschere. Uh. Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung edelt. 80 Damage. Eine Rakete macht zwei bis fünf Mal hintereinander. Hat aber auch nicht nur noch persönliche Neuigkeit. Aber ihr wisst, ich gehe lieber auf den Damage. Kreuzschere ist eine schöne Attacke. Die behalte ich. Yeah. Aua, der Hagel trifft. Mogelbaum. Na den können wir mal schon bewässern, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange diese Route ging zur, zur Stadt da oben, nach Blizzach. Das ist ja die nächste Stadt. Aber ich meine. Das hat sehr lang gedauert. Also ihr könnt euch drauf fast gefasst machen, dass wir in dieser Folge das nicht mehr schaffen werden, dann nach, oben nach oben zu kommen. Der nächste Folge auch nicht. Ich meine wirklich das war so lange nicht, die Route. Aber vielleicht habe ich das auch verwechselt. Aber ich meine auf jeden Fall hier mal sehr lange sehr viel Zeit gebracht verbracht haben. Nassschweif. Anwender attackiert also mit dem Schweif, als ob dieser eine brutale Welle in einem tosen Sturm sei. Ähm. Es ist stärker als Kaskade, aber es hat nur 90% Genauigkeit, statt 100%. Das ist schwierig. Ja gut, das ist echt schwierig. Ich mache aber trotzdem, glaube ich, Kaskade dafür weg. Gib mir den Damage Boost! <lacht> aber beim Pokémon ist es halt wirklich so, 90% ist direkt 50% gefühlt. Aber mal gucken. Mal gucken, ob es im Endeffekt mir hilft. Oder mir nur schadet, weil ich nicht angreife. Wir werden sehen, bei diesem Ponita zum Beispiel. Das müsst ihr eigentlich... Äh ja gut. Ist trotzdem nass. Äh, trotzdem... Was habe ich, nass? Trotzdem kalt. Aber es müsst ihr trotzdem... Ähm... Ach, keinem, was ich labern wollte. Es müsst ihr eigentlich schön leben können, auch wenn es dir kalt ist. So wollte ich es ungefähr sagen. Egal. Du, du, du. Vor allem ist dieses, diese, diese Route so lang, weil man... Oh, äh, ich gleich, gleich. Wie enttäuschend! Ja, dass du verloren hast. Ja. Nee, nee. War eigentlich äh, vorhersehbar. Man kann sich vorbereiten, wie man will. Wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Nee, was ich sagen wollte. Ihr seht schon, ich stecke hier wieder so ein bisschen im Schnee fest. Und je weiter wir in die Route reingehen, desto mehr Schnee ist dann. Wir werden immer, immer mega langsamer. Wärst du nach Flug oder kannst du schon Schwünge ziehen? Was? ich bin kein Skifahrer, ich äh, bin einfach nur auf dem Weg zur Stadt. Charles, lass mich bitte durch. Oh, das ist Nibel. Ein richtig cooles Pokémon, das ist Nibel. In irgendeinem Let's Play werde werd ich auch das Nibel mit meinem Team tun, weil ich finde das Pokémon so cool und ich wollte schon immer im Team haben. Hab's bisher noch nie mit meinem Team getan. Aber ich mag das Nibel. Oh, auch, auch die Weiterentwicklung, mit uns die Sehr, sehr cool. Eis, mich kalt. Du Na gut, ich muss eigentlich Schnurgas gar nicht mehr vorne haben. Eigentlich kann ich auch Skorpion nach vorne tun, vor allem jetzt, wo der neuer Attacke erlernt hat Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube Tricky hat hier wirklich die besten Karten, weil Feuer-Pokémon, Eisgebiet Sneebel sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist ein Eis-Pokémon. Wir werden wahrscheinlich hier noch öfter Sneebel sehen. Ich will mal Kreuzschere einfach mal einsetzen. Einfach mal was neu haben. Und vor allem auch, weil es bei Sneebel sehr effektiv ist. Und ein Hehehe. Vorruf. Ich hätte nicht gedacht, dass du Profi bist. Im Skiver, nee. Du gehst ja auch beim Pokémon-Kampf richtig in die Kanten. Äh, oh, okay. Okay, in die Kanten. Ja, ja, gut, ja. Ähm Nein, ich wollte ich das Scorpio vorne tun. So. Und hier ist ein Haus. Kann man nicht kann ich hier heilen? Hütte, Flockentanz. Ein warmes Bett bringt warme Füße. Oh, hier kann ich heilen. Es ist voll cool, dass die Grafik hier alles so eingestellt ist. Und im Markt kannst du dich ja ausruhen. Diese Hütte war zwar schon, hat zwar schon mal bessere Zeiten gesehen, aber fühlt sich trotzdem wie zu Hause. Danke. Im Unterschied zu manchen Pokémon habe ich keine Speckschicht, die mich warm hält. Deshalb trage ich mehrere Schichten Kleidung übereinander. Moment mal. Moment, Moment, Moment, Moment. Ja, ich wollte gerade sagen, Speckschicht, das ist die Fähigkeit von meinem Schnurgast Das Pokémon wird von einer dicken Fettschicht geschützt, was den durch Feuer- und Eisattacken erlittenen Schaden halbiert. Sehr schön, wenn ihr mich fragt. Ich würde gerne schlafen, ja. Wow, schade. Ich dachte, wir geht jetzt einfach rein, der Charakter. Einfach nur daneben stehen, da schlafe ich schon. Normal. Und willst du willst kämpfen? Na natürlich. Ich kämpfe wie zum Spaß. Dies ist keine Übung. Äh. Okay, bin ich in dein Territorium geraten? Ups. Oh, er hat drei Pokémon, er meint ernst. Cosimir. Muss Ich weiß nicht irgendwie muss sieht man immer sehr oft in äh, Schneegebieten. Kann das sein? War auch mach so ein Gala, aber auch äh, hier Giftstreich. Haha, just a prank. Ciao. Stellt euch vor ihr macht so einen Urlaub hier in so einem Schneegebiet auf einmal sieht ihr so ein großes Skorpion. Was einfach alle Monster, die herumlauern, einfach so one und dann so rumschreit. Haha, stell das, das ist ein Prank. Ich mir das gerade vor, ist irgendwie lustig. Keine Ahnung. BAM Ja, war mir klar, dass das hier one -hitted. Okay, es war nur Abschlag. Ja, mein Item ist weg. Aber nach dem Kampf, meine ich, habe ich es wieder dran. Aber jetzt habe ich das Item halt nicht mehr. Was hat mein Item nochmal gemacht? Vergesst, was die Brille macht. Es hat auf jeden Fall was Positives getan. 100% weiteres Nebel, ja das cranken wir mal ganz kurz. Obwohl ne wir müssen die Käferattacke einsetzen. Die ist nämlich sehr effektiv. Kreuzschere. Nice. Obwohl. Obwohl Pion Draghi so ein bisschen kleiner ist, ist es für mich groß genug gerade. Gute Arbeit, das war ein exzellenter Kampf. Danke. Wenn du Kämpfe nicht ernst nimmst, wirst du sie ohne dich verlieren. Da hat er schon recht. Also manche Trainer sollte man auch wirklich ernst nehmen. Vor allem ist es immer wichtig zu wissen, was kann das gegnerische Pokémon alles. Das ist immer ein großer Vorteil, wenn du das weißt. So, und jetzt sind wir in Route 217. Und hier gibt es einen großen Hagel, einen riesigen Hagel. Wir können doch kaum was hier in Auftrag wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Diese Kälte kann sich mit dem Feuer in einem Herz nicht messen. Okay. Eine große Leidenschaft für das Kämpfen hat der Typ. Uh, Raichu. Jetzt hast du Respekt von mir. Wenn du einen Reitschuh hervorbringst, dann hast du Respekt von mir. Aber ich werde dich trotzdem auslöschen müssen. Prank Bro! <lacht> Nein, Statik! Oh, hätte ich wissen müssen. Nein! Jetzt bin ich paralysiert. Oh, Fiki will unbedingt kämpfen, glaube ich. Man macht sich schon so aufmerksam. Hey, ich hab ein Level abkommen. Willst du mich kämpfen lassen? Kann ich nicht, da ist ein Pelipper. Den willst du nicht down kriegen. Wir sind Wasser-Pokémon. Was soll immer das hier macht. Pelipper in einem Eisgebiet. Hm. Passt nicht so sehr. Egal. Hau ab. Stopp. Und oh, es hat noch überlebt. Aber Hagel trifft uns beide. Die nächste Runde bist du down. Eine Attacke kannst du zwar noch machen, aber das wird dir nicht helfen. Das wird mich nicht downkriegen! Aber es wird sehr viel Damage machen. Nein! Die Paralyse! Ich habe so gehofft, dass die Paralyse mich nicht downkriegt. Oh. Na ja, muss ich jetzt, äh, Ich habe halt nichts Effektives gegen Pilipa, sehe ich gerade. Äh, ja, das ist, äh, ein bisschen mies jetzt, ne? Na komm, Shilterra, Da machst du das einfach. Du kriegst das schon hin. Auch wenn er Flugattacken hat. Du bist ein krasser Tank. Genau. Schrei rum, weil du dich freust, endlich mal wieder auf meiner Seite zu sein, oder? Deshalb schreiest du auch so rum, hab ich recht. Ich meine, ab hier können auch. Um, also, das ist hier so ein Gebiet, wo auf der Overworld die Pokémon einen nicht mehr hinterherlaufen, weil es halt so kalt ist. Was? Verwählt? Oh nein, er hortet. Oh nein, er hat was Schlimmes vor. Oh, ich habe böse Vorahnungen. Komm, ich muss ihn jetzt oder nie besiegen. Yes. Was hast du noch? Was hast du noch so früher gemalt hip popo-popo-popo-popo-popo. Popo-popo-popo-popo-tas. Popo, popo Tass, popo pop popo popo popo pop Er hat ein popo popo popo Popo pop pop pop pop Popo popo popo pop pop pop Popo krass pop pop Popo, pop popo pop krass. Popo popo ein Hippopotas. Das wird aber nicht helfen. Hätte sich entwickeln sollen, mein kleiner. Bam! Der Popo war wohl doch nicht so krass. Das war nicht krass. Das Feuer an deinem Herzen ist so stark wie das Feuer an meinem. Okay. Wo kannst du das erkennen? Ah, manchmal klar es halt auf. Die Aussicht verschlägt einem, dann glatt die Sprache. Okay. Cool. Ich sollte das erstmal heilen, bevor wir weitertreten in diese eisige Kälte. Ein paar Supertränke zum Trinken geben. Macht Sinn. Zack. Den Paraheiler, den ich hier habe. Nicht bei dir. Bei dir. Gut. Oh mein Gott, ich kann hier kaum was erkennen. Weiß nicht, ob ihr wilde Pokémon kommen müsst. Kann gut sein. Ah, ich dachte, du wärst ein Stein. Wusch! Mich zu entdecken, erfordert enorme scharfe Augen. Dann habe ich wohl sehr scharfe Augen. Sehr, sehr, sehr scharfe. Weil ich habe dich entdeckt. Aber ich habe nicht gedacht, dass du ein Ninja wärst. Ich habe gedacht, du wärst ein Stein. Und bei dir gäbe es ein Item. Tatsächlich. Habe ich das gedacht. Da hast du mich äh, ausgetrickst, mein Kleiner. Gut gemacht. Ups, sorry für den kleinen Cut. Aus Versehen habe ich die Aufnahme geschlossen. Ups, das war mein Fehler. Ich habe mir rüber zu geswitcht zu so Tricky, aber er hat mich leider vergiften können. Mehr weiß ich gerade auch nicht mehr. Zum Glück habe ich es sehr schnell realisiert, dass ich das getan habe. Bewundert mein neues Outfit? Uh, Tricky, warum bewunderst du denn mein neues Outfit? Gefällt dir das? Findest du, ich sehe gut aus. Lassen wir das, wird ein bisschen unangenehm langsam. Aber, äh, ich, ich bedanke mich für dein Kompliment. So, Glibunkel. Ich bin sowieso schon vergiftet, also, why not? Komm. Ich fackel euch alle ab hier. Ich heiz euch beim bisschen auf. Ich glaube, da habt ihr auch nichts dagegen, oder? Du, du, du, du. Noch mehr Gegner von euch? Wahrscheinlich nicht, oder? Golbart, okay. Mm, Golbert hier. Du haust aber schön ab hier, ja? Flammenwurf! Statt so ein Strahl schießen, schießen wir so ganz normal wie so ein Flammenwerfer. Heißt ja auch Flammenwurf, aber <lacht> keine Ahnung, egal. Und noch ein Zubat. Und noch ein Zubat und noch ein Golbart und noch ein Skunkapu und noch ein Jam. Du bist wirklich einfach hier der 0815 Trainer. Süße Rübel von Team Galactic. Toll. Du. level up. Meine Schwachstellen hast du auch gleich durchschaut. Tja. Das war nicht schwer. Ich spiele ja mit meinem Pokémon, selbst wenn ein Blizzard tobt. Was? Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Oh Gott, ist ein riesengroßes Areal mit vielen Trainern. Ich weiß, dass ich die immer geskippt habe, die Trainer, damit das schneller hier vorbeigeht, aber... Wie ihr wisst, ich will alles zeigen. Und deshalb versuche ich jeden einzelnen Trainer im Spiel zu besiegen. Falls ich welche vergesse, dann vergesse ich welche. Ups. Aber. Ich denke, so die meisten zeige ich. Nee. Arme kleine Bäumchen. Arme, arme kleine Bäumchen. Habe ich einfach so geprankt. Oh. Noch ein Enteron. Wow, wow. Ja, was geht? Oh, er darf anfangen. Wasserdüse. Oh, warte. Ach, wegen Wasserdüse. Okay. Das ist schon eine Attacke, die halt kaum Damage macht. Ich meine, mein. Äh Boyeline hat das auch, die Attacke. Ja, macht er halt nicht so viel Damage, aber greift halt schnell an. Kann nützlich sein, aber als erste Attacke gegen einen Gegner macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, gut, außer du weißt dass du direkt dann in dieser Runde noch äh, down gehst. Aber ansonsten. Nice, level up! Schnippedigt! Yo, Bro, was geht ab? Yo, Bro, ich, äh, kann ich hier nicht gebrauchen. Eiswitter. Ah. Hau mal ab, ey. Ein kleiner Baum. Ist einfach anders ein Baum, nicht hier. Der Arme. Egal. <lacht> Komische Sounds, die die machen. Aber nicht mein Problem. Noch ein, noch einen kleinen Baum. Ja, sorry, Baum. Du musst genauso wie deinen kleinen Kumpanen auch hier. Ciao! Ganz ehrlich, die Kämpfe sind aber trotzdem interessanter als sonst, weil die haben andere Pokémon. Ich kann es nicht fassen, meine Techniken haben versagt! Haha! Ich hätte mich lieber in einer Schule für Pokémon-Trainer anmelden sollen. Ja, hättest du wohl machen sollen. In Jubelstadt es eine, da könntest du hin. Hi! sich hier regentage deprimieren mich irgendwie fällt hingegen schnee bin ich einfach nur überglücklich hm. Hm. ich weiß dafür werden mich alle hassen aber ich mag sowohl regen auch schnee da bin ich bei beidem glücklich wenn ich beides sehe ich weiß nicht so knallsonne mag ich persönlich nicht aber wenn es regnet... Regen, Regen ist eine coole Atmosphäre und Schnee ist das Beste. Also wirklich, Schnee liebe ich. Aber ich meine, wir sind hier in Deutschland 2022. Wann schneit es mal? <lacht> die Bedingungen waren alles andere als gut. Wieso ich doch geschneit? War ein Problem. Hat dein Pocket die passende VM-Attacke, um die Klippe zu erklimmen? Hä, was? Äh, warte mal, was? Brauche ich irgendwas? Oh Gott, wie, wie tief wir jetzt sind, wenn wir nochmal nach unten gehen. Aber hey, wie cool, dass das hier bleibt alles. Das war aber auch Original nicht so. Hier, wir sind nur so mit den, mit den Füßen drin, aber hier, plopp, oh, so tief. Wir können hier ein Muster bilden. <lacht> wir können den Kreis machen. Und jetzt brauchen wir da einen Strich rein. Oh mein Gott. Jetzt ist es das Smash-Logo. Cool. <lacht> das cool, weil es so kalt ist. <lacht> oh Gott, Alter, mein ganzes Gesicht, ey. Oh, ich muss mich hier durchbuddeln. Ein Item! Eisen. Gott, man kommt hier kaum raus, ey. Hier versteckt sich noch ein Ninja, bevor wir den machen. wo oh, ich schnell das Item. Hagelsturm! Eine sehr geile Eisattacke. Ich will mir die ganz kurz anschauen. Äh, zack. Hagelsturm für 5 Runden, schaltet einen aus der Eisbogen, Ah ne, das war eine andere Attacke, oh ne, hab ich mich verwechselt, ne Hagelsturm ist das, was wir jetzt hier gerade in dieser Umgebung haben, nur als Attacke, dass wir das so als Attacke einsetzen können, kann sowieso nur Tails und äh, nein danke, ähm, Nee. nein danke, kein Bock, okay, let's go, es gibt verschiedene Arten von Ninjas, welche Art gehörst du an? Ich gehöre zu den Ninjas, die dich platt machen, kleines Kind. Du hast keine Chance. Du kannst es dennoch gerne versuchen. Doch bedenke, du hast keine Chance. Keine. Nicht mal eine, dann keine. Und ja, ich sehe, dass ich äh, angeschlagen bin und äh, du Level 35 bist. Cool, immerhin werden die Gegner langsam ein bisschen höher. Oh, mein Item. Aber das wird mich nicht davon abhalten, dich trotzdem in deine Visage zu schlagen. Nein, ich werde nicht mal angreifen, ich werde rauswitchen. Mit äh, Psycho-Attacken wird das hier ein Platz. Aber ich sollte definitiv dir irgendwann mal eine bessere Psycho-Attacke beibringen, weil die ich gerade habe. Psystra ist nicht ganz so die beste Psycho-Attacke, die man haben kann. Deshalb wollte ich das mal ändern, irgendwann. Oh, wow, wieso kannst du mich treffen? Ich bin das dann, can't hit me in Pokémon. Das ist impossible, was du da tust. Wie ist das nur möglich? Jetzt reicht's mir, ey. Jetzt reicht's mir. Ich trau, ich mit dir. Tschüss, Mann. <lacht> Das höchstgelevelte Burgmann Traumfugier hat sich immer noch nicht entwickelt. <lacht> oh, man. Ein Ah, Das, das, das lasse ich so nicht auf mich sitzen. Lass mich doch nicht von einem Golbart verscheuchen. Wie sehe ich denn bitte aus? Hä? Sag's mir! Kannst du nicht so... Oh. oh, er lebt noch? Oh. Ja, okay. ähm, ja gut, das <lacht> macht auch keinen Damage. Toll. Ist jetzt down? Wegen dem Hagel? Ja. Yep. Ha, Haha. Kann's nichts gegen mich. Lass mich kurz die Level anschauen, ja, ja. Schnurrgast und Scorpion müssen ein bisschen leveln, ansonsten alles tippitoppi. Ich bin weder auf die eine noch auf die andere Art ein wirklicher Ninja. Naja, das siehst aus wie Ninja, bist ein NPC mit einem Ninja, ne? Ich frage mich, warum alle aufhören, Ninja-Jungen zu sein, wenn sie erwachsen sind. Hm. Die Entwickler haben einfach keinen Bock mehr. Uh, Kraxler? Warte, was? Dass du Kraxler über die App VM-Attacken ein, kannst du felsige Steinwände hinaufgetan. Hä? Das liegt ja einfach so rum, diese VM-Attacke? Das. Was? Hä? Was ist, wenn ich jetzt jemanden erlernen lasse? Und dann dieses Pokémon äh, wecker Ja, dann... Äh, dann hab ich verkackt. Nee, hä? Ich bin, ich bin grad so Verwirrung. I am Confusion. Als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine TM verloren. Sie enthielt die Attacke Kraxler, die könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Na nur, du hast sie gefunden! Aber jetzt kann ich sie dir unmöglich einfach so wieder wegnehmen. Du, kannst sie, du hast sie gefunden, also gehört sie dir. Ich hoffe, sie wird dir vom losen Nutzen sein weil mir deine Ehrlichkeit gefällt, möchte ich dir außerdem noch DAS hier schenken! Eine Frosttafel. Versteckt Eisattacken. Zwei Schufen Materie... Also, äh, ich? Zwei Schufen Materie, drei Schufen den Geist, so gaben ihre Wünsche, Wünsche der Welt vor. Okay. Diese Frosttafel habe ich unter dem Schnee gefunden. Ich bin zwar kein Experte, aber sie sieht recht antik aus. Vielleicht ist sie ja so alt wie Sinnoh selbst. Ist das auch in Platin so gewesen, dass man die vor allem einfach so hier in einem Baum rumliegen sieht, sehen kann und einfach mitnehmen kann? Weil also das ist ja echt äh, irgendwie langweilig. <lacht> ich fahre seit meinem fünften Lebensjahr mit dem Pokémon Ski. Cool. Dass du seit so jungen Jahren deine Passion gefunden hast, das ist doch schön. <lacht> Diese Pose. Ich weiß, ich bin so toll schon mit fünf Ski fahren zu können. Ja, das konnte ich zum Beispiel nicht... Oh, warte, hä? Merrel? Warum hast du Merrel? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Hau ab. Du passt überhaupt nicht rein. Nein, nein. Überhaupt nicht rein. Du, du, du, du, du, du. Aua, der Hagel killt mich noch. Ein kleines Piep-Piep. Das kann doch Schnurgas alleine hinkriegen, Oder? Oder? Oder? Vielleicht... Leicht. Leicht. Leicht. Komm jetzt, mach. Ach. Schmutz. Sei mal stärker hier. <lacht> Los, Schnurgast. Du musst stärker werden. Ich finde auch die Art, wie man Schnurgast schreibt, auch ein bisschen seltsam. Auch so speziell mit SH Schnurgas. Aber es ist die deutsche Übersetzung. Ja, was heißt deutsche Übersetzung? Auf Englisch heißt das Pokémon Pure Ugly. <lacht> also richtig hässlich. Und auf Deutsch Schnurgas. Aber mit SH. Und nicht mit SCA oder so. Nein, das ist voll komisch. Oh, äh, warte, was? Tja. Das Hätte heißt, man entwickeln sollen. Die Landschaft verändert sich hier nicht wirklich. Verlaufe ja also nicht. Okay. Ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um zum Beispiel noch jemand der sich im Kreis dreht. <lacht> das auf Teleportern drauf. Wir Skifahrer können Mutter Natur durch die Sohlen unserer Skischuhe spüren. Cool. Cool. Du, du, du, du, du. Rüdiger. Na Rüdiger. Zeig mal, dass du drauf hast. Ah, wieder ein Wasser-Pokémon. Warum? Hä? Ich verstehe die Logik nicht. Und ich verstehe auch meine Logik nicht, dass ich nicht einfach mal aufhören und meinen Pokémon heile. Warum mache ich das nicht? Ich werde gleich einen Beleber benutzen müssen, wenn mein Skorpion dann geht. Du bist wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich auch gleich passieren, weil ich sie vergesse. Ist jetzt nicht richtig? Doch, hundertprozentig wird das gleich passieren. Schnibble. Komm, tu einfach Tricky rein. Beendet es. <lacht> Ja, man könnte es vielleicht hören, aber ich spiele mit dem Nintendo Switch Pro Controller. Das ist ein Trademark. Ist schon ein bisschen alt. Ähm, kurze Review zu meinem Switch Pro Controller. Habe ich äh, vor. Habe ich schon seit, weiß nicht, zwei Jahren oder so. Ich habe einen guten Eindruck von einer Stärke bekommen. Ist schon ein ganz netter Controller, aber ist. Äh, neuer würde besser sein. Ist schon ein bisschen abgenutzt. Trainer fahren durch die Pokémon eine Wertschätzung des Lebens, finde ich jedenfalls. Ja, das kann sein. Ja, danke für die Review übrigens. Äh, ich hoffe, euch hat gefallen. Ich hoffe, ihr könnt viel lernen über meinen Zwischenpunkt. Äh, ein Mensch? Welch ein seltener Anblick. Vielen Dank für deinen Besuch. Hier schenke ich dir. einen Bandsticker. Du bist verbannt. Hau ab. Okay. Aber jetzt versteckt es versteckt Geistattacken? Das könnte ich Traunfugil geben. Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment mal. Das Item, was Traum für hat, macht doch schon äh, versteckte äh, Geistattacken oder nicht? Attacken von Typ Geist verstärkt. Ja. Und äh, die Tafel? Hä? Wo ist denn die Spuktafel? Oder war das keine Spuktafel? Doch. Verstärkt Attacken von Typ Geist. Und der Bandsticker macht das gleiche. Oder wie? Nochmal. Versteckt Attacken von Typ Geist? sind die alle so komisch sortiert hier? ey Was soll das? Ein fieser unheimlicher Sticker? Der Attacken von Typ Geist verstärkt. Es war das exakt gleiche, aber ich nehme mal den Bandsticker, weil die Tafeln, die würde ich ungern zum Tragen benutzen. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas Schnurrgast geben? Verlangt die Dauer von Lichtschildreflektor? Nee. Stärkt Attacken von Typ Elektro. Das vielleicht. aber Mal gucken. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich verwende das Itemradam meines Pockets, um nach Dingen zu suchen, die unter dem Schnee verborgen liegen. Hier, dieser Stein, der Fels, ist mit Eis überzogen. Besser nicht berühren, wenn du nicht daran festfrieren willst. An diesem Stein kann man ein Evoli zu ähm, Glaciola entwickeln, meine ich. Weil es gibt hier keine Eissteine. Und äh, ja, Dann kann man Glaciola haben. Die Probe war so ein Mo Mossstein irgendwo in äh, dem äh, Wald. Ja, ich meine, so war das. Hey, was geht? Um meine gewandtheit zu verbessern, trage ich nur leichte Kleidung. Krass, er trägt nur leichte Kleidung, obwohl es so bitter kalt ist. Wie hält er das aus? ey? Der muss ja wirklich brennenden Körper haben, damit er das hier aushält. Ich hab' ihn nicht geheilt, oder? Ich hab' wieder nicht geheilt! Was ist los mit mir? Der wird mich jetzt killen, oder? Nee, okay, gut. <lacht> Warum heile ich nicht? Was mache ich? Aufwachen! Du heilen! Ich muss meine Pokémon heilen! Ja, du wirst getroffen, die Aha! Was? Die <lacht> Traunfugil denkt an den Tag zurück, als wir uns kennengelernt haben. Nett. Und sehr süß. Keine Sorge, Traunfugil. Du wirst dich bald noch entwickeln. Keine Sorge. Ich weiß, es dauert sehr lange, aber leider ist das halt so. Ich kann dir nichts gegen ändern. das ist immer so bei dir, Traunfugil. Du bist aber jetzt schon fast Level 50. Also so lange habe ich auch nicht gewusst. Aber ist anscheinend so. Ist das so? Aber Leute, ich kann euch sagen, in den nächsten Parts wird es soweit sein. Da wird es dann soweit sein, dass sich Traumfugie entwickelt. War es das? Nee, dann haben noch einen Onyx. Ein Onyx hat er noch. <lacht> Seit Anfang des Spiels sehen wir Onyx und jetzt am Ende des Ja, was hat Ende des Spiels? Sagen wir relativ. Richtung Ende des Spiels sehen wir es immer noch. Noch nicht ganz am Ende. Wir haben ja noch 6 von 8 Orden. Also 2 Orden fehlen ja noch. Das dauert noch ein bisschen. Ein bisschen dauert es noch, aber nicht mehr so lange. Vor allem, Robustheit bringt hier in diesem Gebiet einfach rein gar nichts. Außer halt, dass sie mich noch einmal angreifen können. Aber die überleben das halt nicht. Wegen dem Hage, überleben sie es nicht. So dumm. Oh, Also, das ist so kalt, ne? Hast du deine Cool verloren? Ich sollte mir zu Hause vielleicht doch etwas Wärmeres anziehen. Wäre eine Idee, ja. 217. Sehe der Stärke. Wir sind gleich da. Hier oben ist es irgendwo. Nein, ich wollte heilen. Ich habe ich hab gerade dran gedacht. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Ja, aber gleich, bitte. Ich wollte noch heilen. Ah.